I've been dreaming on in my head like I've seen Hello, a life worth living is a life with me And I'll do what I love till my yeah. heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase, bit of in my face Work a job every day, Say your dreams, fade away. Like a god, never change, play the game now we say I need a break need to move on to be what I want Keep dreaming Wait. on time <laughs> to stay stuck, meaning to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Scheiße! Du bist nicht nass, du holst den Aufschluss aus der Tasche. Daniel. Jo. Daniel, ja, was bedeutet Freiheit für dich? Zu machen, worauf man Bock hat. Ja? Ja. Was das bedeutet das in diesem speziellen Moment für dich? Jetzt erstmal hier draußen einen leckeren Kaffee machen. Ja. Hab ich. Eine riesige Anlage. Vier Kanonen auf jeden Fall. Und da gehen wir jetzt mal hin. Zentimeter. Mal schauen, wie lang die ist. Geschütztyp war von der Bispa-Klasse. Also eigentlich ein, wie gesagt, Schiffgeschütz. Und die Länge, Länge, Länge, Länge steht hier leider nicht drauf. Aber es war auf jeden Fall ein Doppelgeschütz. Und das war eine von den... Los. 12,5 sein. Nee, 122. Aber nah dran. Russische Feldkanone. 7 Tonnen. Passt thematisch nicht unbedingt hierhin. Aber... Boah. Trotzdem interessantes Ding. Und auch ein Schiffsgeschütz. Das wird man auf jeden Fall mehr haben. 9 Tonnen. 9 Tonnen. Das wollen wir reingehen. Das ist auf jeden Fall. Gegen die Nutzung gesichert. Krass. Ordentlich verrostet, aber man kann auf jeden Fall noch erkennen, wie die Funktionsweise war. das der Kanonier für die Drehung. So wir sind jetzt in einer Ringstellung. Da könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Kanone war, die hier eingebettet war. Und nochmal ein riesiger Trümmer. Könnte dann entsprechend gedreht werden. Schon imposant. Weißt du, was das ist das jetzt, Daniel? Ja, für Versorgung sicherzustellen. Ja, Munition, ganz genau. Also ihr müsst euch vorstellen, das war eine 38 cm Kanone. Und ähm, die Deutschen waren ja damals nicht blöd. Die haben die Munition außerhalb von den Geschütztürmen gelagert. Weil wenn ein Geschützturm getroffen wurde, dann bleibt wenigstens das Munitionsdepot heile. Und es gibt insgesamt hier in Hansdorf vier von diesen Geschütztürmen. Kasematten, eine davon haben wir gerade gesehen, wir gehen gleich auch in die anderen rein und eine davon ist das Museum und diese Schienen hier sind dafür angeordnet, dass man von diesen Munitionsbunker die Munition dann entsprechend in die jeweiligen Geschütztürme bringt. Leute, wir haben den Eingang zum Bunker gefunden. Es befinden sich hier in Hansdolm insgesamt vier Geschützstellungen. Das hier ist eine davon. Der Eingang ist zum Glück offen, wir haben Glück. Hier haben wir die Belüftung mit den uns bekannten Lüftungsschlitzen. Ich hatte das ja schon gesagt, da konnte man keine Granate reinwerfen. Die waren extra so konzipiert. Und ich würde sagen, wenn der Daniel fertig ist, dann gehen wir da mal gemeinsam rein. Wie das bei Bunkern ist. Es geht immer um die Ecke, damit die Explosion, die draußen stattfindet, hier möglichst Energie verliert. Natürlich hier eine Skischarte, damit man hier den Eingang verteidigen kann konnte. Und hier befinden wir uns in der Gasschleuse. Und hier sehen wir die Skischarte von hinten. Natürlich massiv. Und das ist der Blick raus. Munitionskammer, Entlüftung, Belüftung. lüftung und hier haben wir noch alte Schrift zu den Räumen 23 bis 28, 11 bis 19, ich schreibe mal vor, wir gehen rechts und schauen uns immer mal in. Das Schöne ist, wir sehen hier wirklich noch die Holzvertäfelung. Da waren dann entsprechend Betten und teilweise auch die Wandverkleidung dran. Hier sehen wir noch eine alte Bunkertür. Das war der Raum Nummer 6. Hier fehlt die Bunkertür. Ein Riesenraum, schaut euch das mal an ich denke, 3 Meter mal 7 Meter grob. 21 Quadratmeter. Dann haben wir die Bukertür auf dem Boden liegend. Und hier waren entsprechend die Schalter drin. Wandfarbe ist noch ziemlich gut zu erkennen. Auch verschiedene Farben. Hier haben wir weiß, hier haben wir eine Art Rosé oder gelb ocker. Nicht ganz einfach zu sagen, weil wir hier kein Tageslicht haben. Und noch ein. Eine Unterkunft. Ja, und hier kommen wir in Richtung des Geschützes. Ich habe aber gerade schon gesehen die Tür, beziehungsweise die zugemauerte Tür, die alte Tür, eine alte Bunkerpanzertür, die schon ordentlich zerrostet. Und hier könnten wir hochgehen, da kommen wir raus um das Bauwerk, das Geschütz, von oben zu verteidigen. Da oben ist die Skischarte. Und hier konnte man dann entsprechend hoch und das Bauwerk verteidigen. Das dürfte auch eine Skischarte sein, ganz genau. Für die Eingangsverteidigung. So, und hier sehen wir schon die Ringstellung von dem Geschütz. Gucken wir uns gleich von draußen an. Und das ist auf jeden Fall etwas Spezielles, weil normalerweise hat man keine Fliesen in einem Bunker. Das habe ich zum ersten, oder sehe ich zum ersten Mal. Hier könnte vielleicht die Küche drin gewesen sein. Oder vielleicht auch Maschinen. Könnten auch Maschinen befestigt worden sein. Generatoren mussten natürlich auch, das Bauwerk musste mit Strom versorgt werden. Und hier haben wir einen weiteren Raum, nicht so Unbekannt. Ja, bis auf die Schmierereien hier an der Wand ist es eigentlich noch relativ gut erhalten, das Bauwerk. Hier haben wir wieder höchstwahrscheinlich Maschinensockel. Und hier gibt es auch noch Kiste, da müssen wir schnell raus. Puh, ganz schlimm der letzte Raum seiner Art. Und auch hier wieder Maschinensocke. Es wurde komplett rausgerissen. Ja. Ich würde sagen, wie mal auf die andere Seite. Interessant ist auf jeden Fall noch, dass hier, da wo der Lichtschalter drin gesessen hat, das farblich abgesetzt ist. Wir gehen zurück, die Räume haben wir uns gerade alle angeschaut. Auch hier sind wir schön abgesetzt, eins, zwei, dreifarbig und sogar ein ganz dünner, feiner Strich. Könnt ihr erkennen, haben sich richtig Mühe gegeben, damit es wohnlich aussieht. Man muss sich vorstellen, die sind ja hunderte, tausende, ja, hunderte Kilometer von zu Hause weg. Und dann will man es natürlich auch schön haben, auch in einem, in einem Bunker. Oh, hier geht es sogar noch weiter. Krass. Okay, hier ist aber Dead End. Okay, aber auch komplett gefliest. Das könnte vielleicht die Kombüse, die Küche gewesen sein. Aber wir gucken uns ja später noch ein gleiches Bauwerk an, das heute ein Museum ist. Und da können wir sicherlich dann auch unten mal nachträglich einfügen, wofür die einzelnen Räume waren. Hier bin ich mir ziemlich sicher, das waren Mannschaftsunterkünfte. Insgesamt 90 Personen haben hier Platz gefunden in diesem Bunker. Und jetzt zeige ich euch mal, in welcher Größe 15 Menschen gelebt haben. Hier in diesem Raum haben 15 Menschen gelebt. Wie gesagt, das sind ungefähr 3x7 Meter, würde ich grob schätzen. Und hier haben 15 Personen dauerhaft gelegt. Ja, muss man sich mal vorstellen. Kein Luxus. So, die einzelnen Räume schenken wir uns jetzt. Aber das, was wir uns nicht schenken, ist auf jeden Fall hier der Weg in die Ringstellung. Und das ist sicherlich das absolute Highlight, Leute. Wir befinden uns jetzt direkt in der Ringstellung, ein bisschen unter Wasser ist sie, meine Schuhe sind nicht ganz dicht und ich schlage vor. Wir gehen jetzt mal weiter und gehen dann direkt auch hier in die Geschützbettung rein. Hier sehen wir den Flansch. Oben war die Kanone entsprechend drehend gelagert, 360 Grad Schwenkradius. Und wir haben noch nicht hundertprozentig verstanden, wie der Mechanismus funktioniert. Wir haben auf jeden Fall gesehen, es gibt Laufkatzen hier. Das bedeutet, die Granaten waren bis zu 890 Kilo schwer, oder? Zwischen 425 und 890 Kilo waren die Granaten schwer. Das bedeutet, ein Mensch oder auch zwei Menschen konnten die nicht tragen. Und dementsprechend waren hier Laufkatzen notwendig. Und die benötigten natürlich Strom. Und deswegen Gehen wir mal sehr stark davon aus, dass das Generatoren waren, beziehungsweise die Plattformen, die wir gesehen haben, dass das die Aufnahmen für die Generatoren waren. So, oh. wir sind jetzt wieder hier drin. Wir haben uns überlegt, hier könnten vielleicht Maschinen gewesen sein, denn ich zeige euch jetzt mal eins. Ein sehr interessantes Detail hier an dieser Stelle. Gut, dass wir Hypersmooth haben. Das hier ist die Durchreiche für äh, die Treibladung, bzw. für die Munition, für das Geschoss selber. Und äh, woran man das erkennt, zeige ich euch gleich. Wie gesagt, das ist hier die Durchreiche. Wir gehen da jetzt einmal hier durch diese Tür durch. So, zack, sind wir auch schon drin. Noch ein bisschen heller. Und da oben sehen wir die Laufkatze nennen wir sehr schön mit einem sehr schönen detail nummer 1255 tragkraft für 800 kilogramm granaten also die konnten noch nicht mal die ganz schweren granaten transportiert werden denn die haben 890 gewogen und hier ein absolut schönes detail da oben seht ihr die granate wie sie ausgesehen hat unfassbar 890 Kilogramm hier über diese Laufkatze, wurde dann hier entsprechend hingebracht. Hier war damals ein Mechanismus, der konnte dann entsprechend hochgeklappt werden. Hier sehen wir noch das Fundament und dann wurde das hier durch die Durchreiche durchgebracht und auf der anderen Seite entsprechend dann entgegengenommen. Heute ist diese Durchreiche leider zu betoniert. So, wir gehen weiter. Und finden hier auch eine Bunkertür, eine Intektor-Bunkertür. Ich mache mal den Test. Die ist auf jeden Fall massiv. Da haben sie sich nicht lumpen lassen. Und hier können wir die B- und Endlüftung erkennen. Mal gucken, wie tief wir runter gucken können. Nur ihr seht das jetzt gerade. Ich habe jetzt kein Bild mehr auf meiner GoPro. Und hier, die Laufkatzen scheinen für weniger schwere Granaten zu sein oder aber für die Kartuschen. Und hier seht ihr das Gestell, leider schon an vielen Teilen weggerostet, aber man kann auf jeden Fall die Funktionsweise noch ganz gut erkennen. Das konnte entsprechend dann hier abgeladen worden, äh, werden und dann wurde das hier quasi einmal über diese, diesen Mechanismus, den gibt es, oder gab es hier auch, konnte das gekippt werden, dann ist hier rübergerollt und wurde dann auch entsprechend dort wieder aufgefangen. Das bedeutet, man hatte also nicht das Problem gehabt, dass sie quasi direkt durchrollt und man nicht mehr schießen konnte. Sehr interessant, absolut interessant. So, damit haben wir das Bauwerk im Grunde genommen auch schon erlebt. Für die Kartuschen und für die Munition gibt es das mindestens zweimal, haben wir gerade gesehen. Wiederholt sich natürlich. Leider nicht nochmal mit einem schönen Wandrelief. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt so langsam mal weiter, weil wir wollen natürlich auch noch die anderen Geschützkasematten sehen. Und ich würde sagen, bis gleich. Diese Führungsringe, also gezogener Lauf. Ach, guck mal hier. dann draufgelegt, umgeklappt und dann rollt sie dahin. Ja. Aber keine Chance. Zünder? Da waren die Kartuschen. Ah, so funktioniert es also. Es gab also wirklich eine Bahn. Was müssten wir herein schleppen, oder? Ja? Nee, nee, da gab es garantiert auch einen Aufzug irgendwo. Ach, ah, guck mal, hier oben hat es auch noch direkt direkt hier der Ding nur rechts. Ja, ja das, war, das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Das kennen wir ja schon, ne? Sparen wir uns, oder? Jetzt haben wir rein. So, was ist ja hier? Das ist hier unten. Da, da ist der Greifer, siehst du? Ja, ja, richtig.